Das muss das Telefon sein. Ich gehe mal dran. Hallo? Okay, Bobby, Du musst zum Planeten fliegen, um den Bösewicht zu besiegen. Und zwar schließt er die ganze Zeit Enden auf unschuldige Leute drauf. Es ist eine Kanone und du musst ihn sehr dringend besiegen. Okay. Ich bin gelandet! Und was mache ich jetzt? Mein Raumschiff! Naja, ich gehe die Straße runter und suche den Bösewicht. Da ist ein Eingang, da gehe ich einfach mal durch. Vielleicht sollte ich einfach weglaufen. Nein, du musst ihn besiegen. Was? Niemals. Ich habe besiegt.